Die gefährliche Froschreise durch den Teich. Dies war ein erfolgreicher Versuch des Frosches. Was passiert, wenn der Frosch von einem Storch erwischt wird?